So, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper. Creeper. Oh nein, Junge, ich Oh mein Gott, ich sind viel zu viele Monster. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Es gerät außer Kontrolle. In diesem Video geht es darum, wer zuerst eine Schallplatte findet. Schallplatten bekommt man, indem man sie in Truhen findet oder wenn ein Skelett einen Creeper abschießt. Die ganze Aufnahme ist während eines Livestreams entstanden. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal mitmachen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Jetzt gibt es etwas Schwierigeres. Und zwar... Husty, die gut klingt, Cat. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, <lacht> nee. Das dürfte jetzt etwas schwieriger werden. Hä? Moment, was hast du jetzt in deine ender Chest reingelegt? Definitiv keine acacia Boat. Wieso ist da ein Acacia-Boat drin? Ah, ja, stimmt ja. Ich habe eine Trollfunktion eingebaut. Wait, what? Die triggert bei 5% Wahrscheinlichkeit, dass du ein Acacia-Boat bekommst. <lacht> Junge, wie kann man den finden? Äh, ja, in Kisten oder von einem Creeper gedroppt bekommen, der von einem Skelett abgeschossen wird. Ihr müsst euch einfach nur das Video von mir dazu angucken. Da seht ihr wie das geht. Das Video heißt übrigens, ich farme Schallplatten auf dem Lpt. Ja, so heißt es. In so einer Sendung okay. Christian. Ich meine, ich, ich habe schon eine Taktik, nach der ich gehe. Dann denke ich mal, passt mein Equip so. Dann mache ich mich jetzt mal an meinen Plan. Oh, es regnet. Bisschen später und es wäre gut gewesen. Ich habe halt keine Ahnung, wie es hier jetzt mit den Abständen ist und sowas. Ich hoffe einfach, dass, dass ich es hinbekomme, die Farm zu bauen. Also, das heißt, mein Plan ist, Leute, ich stehe hier dann der Crepe steht hier. Ah, Skelett, ich brauche dich gleich. Jetzt noch nicht. Und hier muss Skelly, Skelly rein. Das heißt, dann baue ich das hier mal so. Und dann muss ich das basically. Oh mein Gott, Leute, ich bin der ultimative, schlaue, smarte Farmbauer. Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Skelett! Ey! Ey! Lass mich nicht dumm aussehen. Ja, ja, ja, ja. Danke. Nein, wieso rennt es weg? Nein, ich will nicht sterben. Ich bin zu jung, um zu sterben. Ich hab ab. Tschüss, Skelly. Wir, wir sehen uns mal anders wieder. Ich weiß nicht, was du gerade anstellst, aber es hört sich lustig. Wo ist das Skelett? Oh nein. Jetzt schießt es ein anderes Skelett an. Ey, vielleicht kriege ich das damit aber da rein. Sieht nicht so aus. Okay, wait, aber das kann ich nutzen, um Essen zu bekommen, oder? Oh nein. For real? Die haben sich jetzt ernsthaft gleichzeitig getötet? Willst du mir helfen? Wir könnten versuchen, gemeinsam zu machen, you know? Weißt du, du hilfst mir und dann krieg ich die Disc. Der Creeper rennt die ganze Zeit außen rum. Ja, das, das kenne ich, das kenne ich. Creeper drin. Oh mein Gott. Eingeloch. Das ist meine Farm, jetzt musst du mir Essen geben. Danke. Wir brauchen ein Skelett. Der Ewa hat hier tausende Skelette, als ich einen Creeper wollte, und jetzt sind hier tausende Creeper, wenn ich ein Skelett will. Verrottetes Fleisch. Genau das, was ich gesucht habe. Verrottetes Fleisch für den verrotteten Humor. Eigentlich sollte ich das dann essen. Skelett, du folgst mir. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich muss mein Skelett verteidigen. For real? Die Spinne hat einfach mein Skelett getötet. Und das ist eine Problematik. Wir brauchen ein Skelett. Ganz, ganz dringend. Ich hab eins. Hast du eins? Will das jemand wegfahren, während es auf mich aggro ist? Ja, sehr, sehr gute Idee. Ich mach's. Okay, perfekt. Kann ich jetzt wegfahren? Kann, je kann ja, jemand die weil, Spinne nicht dich... fernhalten, please? Oh, nein nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ja. nein, nein, nicht zu mir hitten! Oh ist draufgegangen. Das Skelett will auf dich. Aber es trifft dich nicht, weil du im Boot mit ihr sitzt. <lacht> Die Frage ist so, wie kommst du jetzt da raus? Ähm... Gar nicht? Vielleicht wenn es mich hittet? Oh. oh, oh. Danke, danke, danke. <lacht> perfekt, geil, geil, geil, Ist es drinne. Jetzt geh ich hin zum Triggern. Sonst Und ich hab' weh. Ich hab Der erste Creeper ist down. Wir haben Stall bekommen. Wer will Stall haben? Und jetzt brauchen wir einen zweiten Creeper. Oh, danke. Inkling hat schon einen. Geil. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Junge. Gelett hat keinen Aim. Wir wollten eigentlich die zusammenhabe. Egal, passt schon. Ich glaube, anders schaffen wir das nicht, um ehrlich zu sein. Und jetzt der zweite Creeper. Ja, einen Moment, das Ding hier unten ist offen. Hier unten ist gerade irgendwas explodiert. Ja, der Creeper ist eben explodiert. Achtung, Achtung, Achtung, er ist hoch, er ist hoch, Grincham. Leute, wir arbeiten alle zusammen. Wir arbeiten jetzt zusammen, okay? Wir schaffen das alle gemeinsam. Ich sitze im Boot drin, also mich kann es nicht treffen. Und es okay, ist perfekt. auf mich aggro, also es passt schon. Alles gut. <lacht> perfekt. Perfekt. Ich bin ein Fisch, Leute. Ich das bin ein immer. Fisch. Oh, sorry, ich habe sie aus Versehen kaputt gebissen. Ich bin ein sehr starker Fisch mit einem sehr guten Beißwerk. Junge, diese ganzen Pfeile, so eine Spur aus Pfeilen. Okay, Pfeiltür ist offen, jetzt muss das Skelly nur noch hier vorne hin. Ja, stell dich hier Hallo. hin und dann läuft so zurück, Hallo. weißt du. Stell Hallo. dich hier hin und dann läuft's ich zurück. es läuft auch schon nach vorne auf mich. Es stirbt schon wieder. Das brennt durch die Falsche durch. Actually, jeder irgendwie würde dieses Skelett für seinen kack maus lachen. Hätte ja so schlechtes Ey. Aber der Pyper-Hit ist das so oder so immer. Pyper-Hit ist das so oder so immer. Vielleicht wäre es einfach schlauer, nach Gantle zu suchen. Egal. Oh, danke. glaube ich muss den Abstand von uns zum muss ich erweitern. Das, was wir dieses Stream geschafft haben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 ich bin da... Kommt stolz mit seinem Zombie. Zombie <lacht> Und jetzt ist Helly. Genau, wir werfen Helly da rein. Wir werfen Helly da rein und die spuckt dann so... So. <lacht> so eine Schall... Achtung, Achtung Wir auf. werden... Wir werden gefilzert. Der Baby-Zombie ist drin. Wir <lacht> versuchen sich grad wirklich da reinzubringen Please help me. So Creeper, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper! Aus dem Loch raus, bitte, irgendjemand. Creeper, Creeper, Creeper, Creeper! Fendi. <lacht> Wir haben Brot zum rausgehen. Gut. Nein, Inkling. Das ist, ich bin Duck. der ist. Boot unten rausgehen. <lacht> Wo ist das Scally? Warum ist das Scally in der Ecke? Ich hab keine Ahnung. Ich habt meine Farbkomplett komplett zerstört. Oh nein. ist. Oh mein Gott. hier sind viel zu viele Monster. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich habe nur Dirt in der Hand. Okay. Ich, ich, ich lasse mich kurz töten. Ich seid bis zu euch laufen. Das wird angenehm. Aber ich glaube, ich, glaub, ich finde den Weg echt schlecht. Oh, ich kann einen Creeper von hier hinten mitbringen. Ey, Ente! Ente! Mach mal Creeper nicht kaputt. Der ist hochexplosiv. Moin, Smurf ist auch da. Ah, Es gerät außer Kontrolle. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Hier muss der Creeper rein. Hier muss der Creeper rein. Creeper, Creeper, Creeper, Creeper. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, actually. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hilfe. Ich bin gleich schon wieder tot. Wollen wir sagen, dass die eine Music-Disk, die wir gefunden haben, fehlt? Okay, ich mach's jetzt wirklich. Leute, wir haben uns gut geschlagen, würde ich sagen. Oh, wait, ich muss es actually kopieren. Seid beim epischen Moment dabei. Die music Disc, die wir die ganze Zeit gesucht haben, sie ist hier. Yay! Yeah. Ja, ähm ich meine, wir haben eine Music Disc bekommen, also so komplett unerfolgreich waren wir jetzt nicht, aber es war leider nicht die richtige und es hat alles nicht so ganz funktioniert, wie es sollte.